In diesem Video zeige ich, wie einfach und leicht ihr den Lievito Madre selber herstellen könnt. Aber auch, was der Unterschied zu der Turbo Variante ist. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder, Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Moment, das stimmt nicht ganz. Heute geht es um den italienischen milden Sauerteig, den Lievito Madre. Ich habe hier ein bisschen Dinkelmehl und Wasser. Original wird dann natürlich mit Weizenmehl 550er gemacht, da ich aber fast ausschließlich mit Dinkelmehl oder hauptsächlich mit Dinkelmehl arbeite, nehme ich das. So, ein bisschen Olivenöl und Honig kommt bei mir hinein und ich möchte gleich darauf aufmerksam machen. Es gibt Verfechter, die sind absolut gegen den Honig und dem Öl in einem echten Lievito Madre. Für mich gehört das aber mit dazu, denn der Lievito Madre, die italienische Mutterhefe, ist milder. Und braucht diese Nektarhefen aus dem Honig. Und deswegen mache ich diese Variante. Also bitte nicht aufschreien. Das ist meine Variante. Viele Wege führen nach Rom. Ich finde das manchmal echt schade, dass ähm, es da manchmal so bitterböse Worte gibt. Ich habe einige Foren gelesen. Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden. Der herkömmliche Sauerteig kommt ja mit Mehl und Wasser aus. Den habe ich auch. Ich mache das aber bei dem Lievitomatre, wie gesagt, so dass ich den Honig dazu nehme und das Öl und das Öl auch beim Auffrischen nehme. So, hier habe ich aber erstmal meine Zutaten, die ich, wie ihr seht, hier ganz fleißig und akribisch durchmenge. Das muss wirklich schön geschmeidig sein. Ihr könnt am besten die Schale nochmal heiß ausspülen, vorher, bevor ihr den Teig reingebt. Das habe ich jetzt beim ersten Mal nicht gemacht, bei den anderen Malen schon. Viele schneiden das Ganze ein, damit es den Mikroorganismen besser geht. Ich persönlich halte nichts davon. Seht nachher selber das Ergebnis. So, zwei Tage lang stand das jetzt bei Zimmertemperatur, ihr könnt sehen, so ein bisschen arbeitet da schon, noch nicht extrem viel. So, und nun ist es anders als bei unserem herkömmlichen Sauerteig. Tada, saubere Schüssel. Hier hatte ich das eben umgefüllt. Das ist jetzt der Livio der jetzt gerade aus der Schüssel kam. Davon braucht ihr jetzt 100 Gramm. Und da ist nämlich die Herausforderung, das fand ich am Anfang wirklich noch nicht so toll, muss ich ehrlich gestehen, dass man immer so Reste hat. Das hat man ja beim herkömmlichen Sauerteig nicht und das ist ein bisschen was Organisatorisches, das lässt sich aber gut händen. Ich habe ja schon angefangen eine schöne Playlist für euch zu machen, wo ihr die Reste vom Auffrischen dann benutzen könnt. Komme ich aber gleich nochmal zu. Also, ich brauche jetzt am dritten Tag 100 Gramm von meinem vorherigen Lievito Madre. Dann nehme ich noch ein bisschen Wasser, das sind 45 Gramm, ein Esslöffel Olivenöl. Ich habe das einfach in eine Schüssel gemacht, also nicht wundern. Und dann habe ich dann noch mal probiert, das erstmal so miteinander zu vermengen und habe dann ziemlich schnell festgestellt, das bringt mir jetzt nicht so viel. Und für diejenigen, die ein bisschen Angst davor haben, ich habe euch ja den Turbo Turbomatre zwar gezeigt, den verlinke ich euch oben rechts. Das heißt, diese ganzen Sachen, die normalerweise 21 Tage brauchen, zeige ich euch verkürzt mit Hefewasser in anderthalb Tagen. Aber ich finde, der normale Lievito Matre ist genauso gut. Er braucht halt ein bisschen länger, weil da kein Hefewasser ist und es lohnt sich wirklich. Ich kann euch das echt ans Herz legen. Ich war nicht so begeistert, als ich letztes Jahr im November das schon mal ausprobiert habe. Da hatte ich ja Probleme mit meinem Filmmaterial, deswegen musste ich das Ganze nochmal machen. So und ähm, Ich weiß auch, was da auch zusätzlich noch schief gegangen ist. Ich musste nämlich mehrere Anläufe machen im November. Das war nicht ganz so lustig vor der Weihnachtszeit. Ähm, wichtig ist, die Schalen, die ihr benutzt, die sollten vorher richtig heiß nochmal ausgespült werden, müssen dann aber auch abkühlen, weil sonst tötet ihr später wieder die Mikroorganismen. Das macht keinen Sinn. So und das Ganze knetet ihr jetzt. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen auf der Arbeitsfläche geknetet. Alles mit dabei, so dass es schön geschmeidig ist. Guckt mal. Und auch das decke ich ab, stelle es wieder zur Seite und das braucht wieder zwei Tage bei Zimmertemperatur. Bei mir war es jetzt so, guckt mal, der ist richtig schön aufgegangen. Wenn der euch schon nach einem Tag so aufgeht, dann packt ihn zur Not in den Kühlschrank. Dann müsst ihr so ein bisschen individuell gucken. Und das Ganze fülle ich mir wieder um, damit ich mein Gefäß schön heiß sauber ausspülen kann, mit Spülmittel noch ein bisschen, dass es wirklich schön rein und sauber ist. Das ist wirklich das A und O, sowohl bei der Herstellung vom Hefewasser als auch beim Sauerteig, als auch bei diesem milden Sauerteig der Lievito Vitomate. Damit ihr nicht durcheinander kommt, habe ich euch das Ganze Ganz ausführlich unter diesem Video einmal beschrieben. Das heißt, einmal schreibe ich mit den Tagen das hin und zusätzlich, an welchen Tagen ich das dann gemacht habe, falls euch das dann vielleicht ein bisschen einfacher ist. So, hier habe ich wieder mein Mehl. Auch hier benutze ich weiterhin Dinkelmehl. Wie gesagt, ihr könnt hier das Original benutzen mit dem Weizenmehl. Es sind halt immer helle Mehle, die verwendet werden. Für mich gehört Dinkel genauso dazu. So und dann gebe ich jetzt hier wieder die 100 Gramm hinein und es mag, wie gesagt, euch ein bisschen schwierig erscheinen oder aufwendig, das lohnt sich aber wirklich sehr. Ich habe den Osterzopf hier gemacht am Mittwoch. Ich mache demnächst noch eine Pizza und ich habe noch so ein paar andere Sachen, auch die Brötchen für Faule. Hier kommt jetzt das Wasser. Ich habe so eine Playlist, die zeige ich euch am Ende nochmal eben auf dem Bildschirm. Das ist wirklich fantastisch. Es ist nochmal was ganz anderes. Sauerteig ist super, Lievitomatre ist auch noch mal super. Also probiert es unbedingt aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß damit macht. Und vor allem zeige ich euch noch mal, wie man das konserviert. Das habe ich ja beim Turbomatre gemacht. Das werde ich euch auch noch mal demnächst ausführlich zeigen, wie man das dann wieder reaktiviert. Das heißt, ihr könnt euren Lievitomatre trocknen. Das mache ich ja bei meinen Sauerteigen genauso. Ich habe jetzt keine Lust und Zeit, da ständig meine Teige zu füttern, also trockne ich die und habe also immer Sauerteig im Hause, total praktisch. Aber das wollte ich euch ja nochmal in einem separaten Video zeigen. So, auch hier knete ich den Teig schön geschmeidig und der geht dann jetzt wieder in eine saubere Schüssel. So, ja, der klebt ein bisschen, das liegt halt einfach an dem Honig. So. Wieder abgedeckt und auch dieser wird jetzt noch mal zwei Tage. So, wie sieht das aus? Ja, da tut sich doch langsam was. Könnt ihr den Unterschied zum ersten Mal erkennen? Das sieht richtig toll aus, wie so ein Vorteig. Echt fantastisch, ich bin ganz begeistert. Und der Lievitomatre riecht eher mild. Und guck mal, hier ist der Unterschied zu meinem Turbomatre. Das obere ist der Turbomatre und das untere ist der Lievitomatre. Tupfen gleich, also wirklich fantastisch. So, genau oben der Turbo, unten langsam. Langsam ist aber nicht negativ, sondern einfach, dass ich das unterscheide. So, dann machen wir aber jetzt mit unserem Lievito hier weiter. Nächster Tag. Im Prinzip ist es immer das Gleiche. Ihr nehmt immer 100 Gramm vom bestehenden Lievito Gebt 100 Gramm Mehl hinzu, 45 Gramm Wasser, 1 Esslöffel Olivenöl und das Tolle ist, es gibt so viele leckere Rezepte, wo ihr den tomatre, also die Reste davon, dann verwenden könnt. Ihr könnt es auch so machen, wenn ihr irgendwas backt und ihr habt gar kein Rezept dazu, gebt einfach einen Löffel mit dazu. Geht super schnell und heute mache ich nämlich noch mal die Pizza mit dem Tomatre. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich das mit meinem Hefewasser mache, setze ich morgens den Teig an mit Olivenöl und Algedöns und abends ist er fertig und ich kann den schön backen zum Abendbrot. Wie wird sich das aber mit dem Turbomatre bzw. mit dem normalen Lievitomatre verhalten? Da bin ich schon sehr gespannt auf das Ergebnis, deswegen traue ich mich, das heute Nachmittag erst zu machen, um zu schauen, wie schnell das geht. Beim Osterzopf ist das ja auch wirklich fantastisch gegangen. Ich glaube so einen halben Tag, dann war das schon fertig. So und hier wieder meine Station. Kommen wir wieder zu den 100 Gramm Lievitomatre. Wie ich schon erwähnt habe, das ausführliche Rezept unter diesem Video. Und lasst es mich doch mal bitte in den Kommentaren wissen, ob ihr euch damit auch schon auskennt. Ich weiß, einige von euch kennen das schon, sind das schon ziemliche Profis. Andere vielleicht noch nicht. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir da gerne. Ja, und 4 Gramm mehr, das macht jetzt auch nichts. So, hier noch das Dinkelmehl. Und ich möchte gerne einmal Danke sagen. Danke an euch tollen Zuschauern, dass ihr da seid, dass ihr meinen Kanal abonniert und mir so fleißig Kommentare und nette Worte schreibt. Ich freue mich immer riesig darüber. Und danke auch an meine Mitglieder. Ihr unterstützt mich jeden Monat und darüber freue ich mich riesig. Und vor allem hilft es mir, die Videos immer besser werden zu lassen. Und wenn ihr wissen wollt, warum es überhaupt die Mitgliedschaft hier gibt und welche Vorteile ihr dafür habt, dann schaut mal unter diesem Video, das verlinke ich euch selbstverständlich auch. So, ich knete hier wieder meine Zutaten, habe noch ein bisschen Olivenöl mit hinzugegeben. Übrigens, wenn ihr kein Olivenöl habt, ein normales geht auch. Aber das habt ihr nicht von mir. So, <lacht> Spaß beiseite. Also. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das so ganz bierernst genommen wird und man sagt, ja, es braucht 28 Grad Raumtemperatur und so weiter, kein Honig, kein Öl. Ja, das ist okay, aber ich finde, jeder kann es machen, wie er will. Und wir haben ja auch festgestellt, beim Hefewasser ist es ähnlich. Alle sagen, ja, du brauchst unbedingt Gatteln oder Rosinen. Wir haben festgestellt, es geht auch mit ganz vielen anderen Dingen. Mit Gemüse funktioniert super, sogar mit Dinkelkörnern, Sonnenblumenkernen oder auch zum Beispiel mit Brotresten. So, fünf Tage war dieser Teig jetzt im Kühlschrank. Guckt euch das Ergebnis an. Ich finde, das ist super geworden. So, und hier ist nochmal der Unterschied. Hier ist mein Turbo Madre. Der ist gleich alt. Den habe ich mal so umgefüllt. Und hier ist mein langsames, in Anführungsstrichen, Matre. Sieht genauso aus. Also, die sind von der Konsistenz her ähnlich. Die beiden haben Hunger, die müssen gefüttert werden. Das machen wir selbstverständlich auch. Ich habe euch ja schon einiges gezeigt mit dem Lievitomatre. Als letztes Jahr das Osterbrot und davor ein ganz tolles Krustenbrot. Da könnt ihr auch zum Beispiel den Roggensauerteig damit ersetzen. Das hat zum Beispiel eine Zuschauerin gemacht. Das fand ich ganz toll. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich finde das wunderbar und fantastisch, man kann viele Rezepte auch ummünzen oder auch Brotrezepte, die ihr habt, wo eigentlich gar kein Sauerteig hineingehört. Da könnt ihr einfach immer noch mal so ein Esslöffel Madre hineingeben. So könnt ihr wunderbar eure Reste verwerten, aber auch ich werde euch Stück für Stück immer mal wieder neue Rezepte zeigen, damit ihr hier auch noch mal neue Ideen und auch Anregungen habt. So, ich friemel mich jetzt hier einmal durch, dass ich meine 100 Gramm bekomme. Das ist nicht ganz so einfach. Die Waage und ich standen an dem Tag anscheinend auf Kriegsfuß. So, 98 Ah, ja, Aber noch nicht. Okay. Noch ein bisschen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn ich gleich wieder was dazugebe, habe ich wieder zu viel. Es ist immer das Gleiche. Na, noch ein bisschen. Seht ihr? Das sind jetzt plötzlich 4 Gramm zu viel. Egal. Lassen wir jetzt so. Ein Esslöffel Olivenöl. Dann habe ich hier noch natürlich noch mein Wasser, was hinzukommt. Ich nehme immer kaltes Wasser aus dem Hahn. Ihr könnt selbstverständlich auch ein lauwarmes nehmen. Wichtig ist, dass es nicht zu heiß wird, denn ansonsten sterben euch die Mikroorganismen ab und ihr habt keinen Spaß daran. Deswegen nehme ich vor sich selber immer kaltes. Das geht dann vielleicht ein bisschen länger, aber. Tatsächlich fahre ich damit immer ganz gut. Mache ich ja bei meinem Hefewasser genauso. So, auch das Ganze wird nochmal umgerührt und ihr habt es fast geschafft. Die drei Wochen sind fast vorbei. Und ich bin schon sehr gespannt, wie euch das Ganze gelingt. Ich weiß ja, einige von euch sind schon Lievitomatre Profis. Wenn ihr den Teig dann später fertig habt und ihn auffrischen wollt, dann nehmt ihr wieder 100 Gramm von dem bestehenden Lievitomatre. Und Überraschung, ihr nehmt 100 Gramm Mehl hinzu, 45 Gramm Wasser und ein Esslöffel Olivenöl. Und wow, schaut euch das an, das sieht echt toll aus. Ab in den Kühlschrank damit. Und dann letzte Station, der 21. Tag. So, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Ja, ich habe mich mal wieder verletzt. <lacht> ich habe Pommes selber gemacht und mein Mann hat mir einen ganz tollen Pommeschneider gegeben. Da hatte sich was verhakt und ich bin mit dem Finger schön ins scharfe Messer rein. Das war ganz clever. <lacht> also arbeite ich heute mal mit Handschuhen. Ja, Lernen durch Schmerz, habe ich mal gehört. Also 100 Gramm Mehl, dann kommt jetzt hier Lievitomatre. Mir wurde mal gesagt, der Lievitomatre aus der Mitte ist immer am besten, da würden sich die meisten Mikroorganismen tummeln. Danke, liebe Uli, hier für dein Wissen. Ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Probiert es mal aus. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, das auszutesten. Ansonsten ja, bezweifle ich immer erst mal alles. Habe ich ja bei meinem Hefewasser auch. Also da lasse ich mich ja auch noch so vielen Jahren, wie ich damit arbeite, noch besser belehren, indem ich einfach mal Sachen ausprobiere. Uh, wow, Punktlandung, 100 Gramm. Wir haben es geschafft. Der Rest wird natürlich verwendet und solange ihr den nicht braucht, lasst ihr den einfach im Kühlschrank lagern. Ein Esslöffel Olivenöl und nochmal 45 Gramm Wasser. So, das Ganze wird jetzt nochmal ordentlich durchgemengt. Heute mit dem Handschuh. Es gibt ja ganz viele, die mit Handschuhen bei Hefeteigen arbeiten. Ich persönlich finde das mittlerweile ziemlich unpraktisch. Mit den Händen habe ich gefühlt das Gefühl, dass es besser läuft. So, hier nochmal die Reste rausnehmen aus der Schale und nochmal schön durchkneten auf der Arbeitsfläche. Ich finde, damit klappt es immer noch am besten. So, und das Ganze lasst ihr dann jetzt noch mal stehen, bis es aufgegangen ist und dann könnt ihr es auch direkt verwenden. Guckt euch das mal an, zack, zack, zack, so schnell geht es. So, und jetzt vergleichen wir mal. Hier nach zwölf Stunden sieht wirklich klasse aus, ein perfektes Ergebnis. Den kann ich jetzt schön in den Kühlschrank packen. Hm. Tja, und? Der Unterschied zum Turbomatre zeige ich euch hier. Hier rechts ist mein Turbomatre, der ist genauso alt jetzt wie der Lievitumatre links. Also das müssten jetzt so vier Wochen sein. Sieht top aus. Links der Lievito Matre, der langsame, der ist noch nicht so fluffig, aber das liegt einfach in der Natur der Sache. Der rechts wurde schon mal ein paar Mal aufgefrischt und ist deswegen schon mal kraftvoller als der links, den wir frisch hergestellt haben. Also gebt ihm einfach noch ein bisschen Zeit.